why in the f we do this i thought this was a serious video about ukraine people suffering i'm telling you it is a pink g-clause yes i know it, but at least give me like a black car green a yellow even the key is pink but let's go i just want to meet the swiss crazy millionaires hello guys welcome to Merz Benz King so I've just been told that we are going to meet this Swiss millionaire because he wants to give away four of his supercars and this is just amazing he has been touched and of course everybody by the situation in Ukraine and what I understand he wants to give away three of his Ferraris and one Rolls-Royce so now we will go to his son Justin i'm very curious to their story oh right, so here it is wow now i really understand why the pink color hi Hallo. Gut sehen, alles Grüezi. gut? Ja, danke. Herzlich willkommen, Mertz Benz King, im Haus der Familie Merkel. Wow, ein großes Haus. Ja, danke. Komm, ich zeig dir gerade die vier Supercars für Ukraine. Okay, und was machen wir mit diesem Maserati? Da bleibt zum Glück da. <lacht> Glücklich. Okay, los geht's. Also, das ist der Ferrari-Lift. Und da hat einen Himmel mit 8 und Gold. Und die Schrift hier ist auch aus 8 und Gold. Also wir sind jetzt hier. Wow. Das sind vier Supercars für Ukraine. Ja, so drei Ferraris, ein Rolls Royce. Genau. Und welches ist dann dein Vaters Lieblingsauto von diesen vier? Also, ich würde sagen, alle sind seine Lieblingsautos, aber am meisten hätte der Rolls Royce gerne. Der Rolls Royce, mal schauen dann. Ich glaube, alles zusammen ist schon über eine Million. Genau. Hallo Jungs! Schon warten! Willkommen, ist Spence King. Ja, danke, Bert. Hi. Hi. Ich habe schon mit deinem Sohn geredet, ah, Justin, schön. und ich habe gehört, du willst vier Autos diese Supercars verschicken. Ganz genau. Kannst du das bitte erklären? Absolut. Also wir haben gesagt, gehabt, aufgrund von dem, was im Moment passiert, ist alles andere viel unwichtiger. Es ist nicht mehr wichtig. Und aus dem Grund haben wir uns entschieden, dass wir die ganzen vier Autos für eins von den grössten in der Ukraine verschenken. Ja. Genau. Und, und Justin, was, was hättest du hiervon, weil du bist noch 16, nach zwei Jahre 18 und gehen die Autos weg? Ja, also zuerst dann ich es nicht ich gesehen, aber jetzt sind wir es natürlich hier und es ist verständlich und die Leute ja. brauchen die Hilfe und wegen dem finde ich es vollkommen okay. Okay, also ich finde das persönlich wirklich eine Top-Story. Wirklich gut. Danke. Aber sollen wir auch noch ein bisschen schauen nach die Autos, ein bisschen Details zeigen? Sehr gerne. Dann fangen wir an mit die ersten. Ja, sehr gerne. So, das ist die Ferrari. Ferrari FF, genau. Vier Platz mit Winterreifen. Mit dem gehen wir auch gerne in die Berge, im Schnee. <lacht> okay, ja. Nein, macht Spaß Spass, auch im Schnee zu fahren. Und du benutzt die Auto auch viel? Oder? Ja, also da hast schon mal im Winter. wo wir die Winterpneu drauf haben, die bleiben das ganze Jahr drauf. Ja. Und mit dem fahren wir meistens im Winter. Ja gut, und, und was sind die, die Wert ungefähr von dieser FF? Also der FF ist eigentlich die günstigste, mit 220'000 Franken. Und dann ganz rechts, haben wir haben den teuersten, der 488 Spider Macht mega viel Spass, vor allem mit schönem Wetter, mit einem Dach offen. Das ist auch das teuerste Auto, mit 350'000 Franken. Und ich habe von Justin gehört, dass dein VW Auto doch dieses Rose ist. Ja, das ist mein Liebling, der hat er auch <lacht> <lacht> mein Sohn gekämpft. <lacht> halt. ja. äh, das ist ein mega schönes Auto, das weiße Leder finde ich traumhaft schön. Die Türen sind speziell, also wenn man keine Lust hat, um sie selber zu machen, tut man einfach auf, sie selber zu. Wow, ja, soft closing. Genau, genau, <lacht> auf leider nicht, also auf muss man sie selber machen. Ja. Das ist, äh Nachteil. Aber wie, wie wirst du das dann machen, wenn die Autos äh, geschickt werden nach Ukraine? Ist das die Autophysik nach Ukraine geschleppt oder wie geht das dann? Nein, das war nicht gut. Äh, wir haben so, also wir machen es so. Wir haben bei uns wc für -alle .ch, die wir für ja. jedes Pack wc-Papier, bestellt wird, die wir einen Baum pflanzen. Okay. Mit Tree Nation, das ist eine Gesellschaft, die weltweit die Bäume pflanzt. Und sobald wir eine Million Bäume pflanzt haben, ja. Gemeinsam, mit allen unseren Kunden, mit den Leuten, die das Ganze unterstützen, darf die Person, die am meisten Bäume gepflanzt hat, darf sich ein Auto aussuchen. Ferrari oder Rolls Royce, okay. nach freier Wahl. Und die restlichen drei Autos versteigern wir, das machen wir, also öffentliche Versteigerung. Und den gesamten Betrag ja. spenden wir nachher an eines der grössten Hilfswerke für Kinder in der Ukraine. spenden. Ja, okay, dass das Gesamtwert ist das das kann noch viel mehr sein als nur die Autos. Genau, ganz genau. Man hofft natürlich auch, dass die ganzen Leute auf einen guten Zweck dass dann die Autos schlussendlich auch noch zu einem höheren Preis weggehen, als sie schon wert haben. Das ist schon ein riesiger Preis, den sie wert haben. Ja. Aber das Ziel ist natürlich, dass wir möglichst viel Geld für das Hilfsweg spenden können. So eine kreative Idee. Danke. Also es hat auch das Hilfswerk gesagt, als ich das Ihnen vorgeschlagen habe. So etwas haben Sie noch nie gehört. Sie sind sehr überrascht. Gewesen. Mein Sohn hat es auch nicht ganz verstanden. Ja. Aber mittlerweile versteht er es. Kann ich mir vorstellen. Absolut. Und die Frage hat auch die WC-Papier für alle. So, das ist dann, ja, wie jeder WC-Papier, der verkauft wird, pflanzt man einen Baum. Ganz genau. Ja. Das ist übrigens der jüngere Sohn von uns. Das ist der kleine Sohn, der Maddox. Das ist sein Gesicht. Ja. Er das Gesicht von, unserem, von unserer Marke, von unserem Logo. Ja. Genau. Komm, ich zeige dir mal die Details von den Autos. Jedes einzelne. Ferrari 488 Spider. Dann hat der F12 Berlinetta, wesentlich für alle Edition. Dann hier da mein Liebling, der Rolls Royce Town. Und ganz am Ende das Winterauto, der Ferrari FF. Bald sind die Autos weg und wir haben das Ziel mit einer Million Bäumen bald erreicht. Ja, so. Schönen Tag dann. Lass mich nach oben gehen. Genau, super. Okay. So, Beat, das hat mir sehr gut gefallen. Danke vielmal, auch Justin, danke. Und WC-Papier für alle kannst du auch finden auf Instagram, so wir haben einen Link hier. Auch die ganzen Geschichte über Ukraine, mit den Autos. Danke vielmals, Merz Benz King. Danke vielmals. auch Justin, danke. Ja, okay. So, guys, thanks for watching Merz Benz King. Hope to see you guys next time. Bye-bye.